Mit Scheibenwischerkrach macht Nico euch jetzt alle wach. Boah, jawoll! Da freuen sich ein Scheibenwischmänner. Jawoll! Und nochmal! Ja! Yeah. Ja! Immer im Frühjahr neue drauf, wollte ich nochmal mal sagen. Oh, das ist wieder so ein stumm geschalteter Jürgen-Clip. Den Fatonik wieder mit Liebe für euch. <lacht> Genau, und weil ich diesmal ja schon wusste, dass er wieder zu spät kommt, habe ich die Tür einfach zu ihr lassen, weil ich gar nicht einsehe, dass er kommt und je, ihm passt. Haha, <lacht> genau wie der Vogel hier. Sag mal, du arbeitest doch als Pille in der Bowlingbahn, oder was? Thomas, den hättest du sehen müssen. Meine Fresse. Ja, nee, der fährt hier dem Kollegen bald noch in Karren rin, nur um die Abfahrt noch zu kriegen, weißt du? Ohne Worte. Die Tipps gibt es exklusiv nur bei uns auf Boah, Alter! Boah! So oh. Meine Fresse, oh, ey. Also, ich weiß nicht, wie viel früher noch Schilder stehen oder Pfeilhoferstraße sein sollen, aber dit war eng. Zählt das eigentlich schon als Mordversuch seitens Google? Und das? Nach 800 Metern einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um zu wenden. Hä? diesen Briefumschlag auf sich? Und wieso du? Wie geil ist, Lubby, mal, ist glaub, das, Lavi, ey? will ich bin nämlich verarscht. will nicht loswerden, also da würde ich mir mal Gedanken machen, du. Jetzt geht's aber ja. los, ja. <lacht> das Fahrstreifen benutzen, um zu wenden, dann einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um zu wenden. Jo, ja, also mit anderen Worten, äh, geradeaus weiter. Danke für gar nichts, Google. Spaß, hab dich lieb. Bist du ja mein Arbeitgeber? Also bitte kein Strike. Danke. Weißt du, es ist ja was anderes, wenn man Fehler macht, sich falsch einordnet. Mann, ja, das ist mir auch einige Male passiert, safe, aber das nimmst du halt so hin und folgst der Spur weiter, Dit hier sieht mir in jeder Hinsicht geplant aus, also schön die Abbiegespur missbrauchen, weiter geradeaus, dann aber kein Bock hinterm LKW zu kleben und erstmal ohne Gnade den Weg bahnen, null Reue zeigen, absolut asozial. Ja, hier Kamera. Und ich sehe es schon schriftlich vor mir. Er hat doch schon länger geblinkt und oh mein Gott, der Einsender ist voll deutsch, weil er sagt hier, ich habe eine Kamera. Leute, kommt erstmal selber in so eine Situation, da tickt man einfach anders. Das ist so, gemütlich daheim Video zu kicken, könnte kaum weiter weg von der Realität sein als alles andere und dass ein Blinker kein Vorfahrtsrecht ist, das hatten wir ja nun schon tausendmal. So, hier mal ein wunderbares Beispiel für die Blinkernutzung. Frühzeitig wird angefangen, den Richtungswechsel anzuzeigen. Also da kann man stolzer nicht sein, lässt hier logischerweise erstmal noch die Karre aus der Ausfahrt raus und selbst, äh, dann... Äh also, die äh, sagen immer selbst denken, aber dass sie wirklich mal selber nachdenken und sich mhm. das mal angucken, sowas also wie, äh, man muss mit Putin... Jo, also da war wirklich mal Hartverwirrung am Start. Ja, gut, bei Gelb anfahren, wer eh Mist gewesen war, aber hat doch sicher jeder von uns mal gemacht. Und manche machen es immer noch, wisst ihr ja. Weiter Rolle spielen. Also ich glaube Marokko, wenn man so will, ist der große oh. Gewinner. Und ich glaube, das spielt den Kataris in die Karten, die der jetzt... Habe ich auch erst nicht gecheckt, wo da was passiert sein soll. Aber hier, im Gegenverkehr kippen die Regale einmal schön in unsere Richtung. Ladungssicherung auf jeden Fall top. Rocco hat hier gleich mal zwei Leckerbissen für uns, da fährst du einmal durch die Stadt, sachter, und dann gleich sowas. Viel mehr aus Tickets auf Boot.de. Boot Düsseldorf, dein Abenteuer beginnt hier. Wollt ihr, Karle, es gibt viele Seitenwarten, die ich lesen. Welche Werkstatt? fährt zwar E-Scooter, aber als Radfahrer von quasi Gleichgesinnten auf demselben Streckenabschnitt angehubt zu werden, muss doch noch mal peinlicher sein, oder? Und das war ja nur echt verdammt eng. Vollidiot. Immerhin wäre sie passend zum Drop überfahren worden, also... <lacht> Katze kommentiert das wie immer hervorragend, also Bühne frei. Wenn man das falsch versteht... Achtung, Harley von hinten. Ein Bekloppter mit... wenig Hirn. Also, wenn man, Hessen, wenn man das Wort Hessen falsch verstehen würde, würde man wahrscheinlich essen. Alter, was ist denn das für ein Behinderten? Na, guck nicht so. Hier, alles drauf. Viel Spaß, wir sehen uns bei YouTube. Genau. Also guck guckt mal so die ganze Zeit im Spiel. Okay. Ja! <lacht> Yo! <lacht> Noch knapper ging's nicht, oder? Oh shit, Alter. Meine Fresse, Mann. Und jetzt? Jetzt. Geil. Geiler Typ. Oh boy. <lacht> oh Gott. Ich meine, die 50 raff ich auch nicht. Oh no, da parkt einer ein. Das bedeutet ja, man muss kurz mal warten. Shit. Und das auch noch mit einem Mercedes-Stern vorne dran. Also da hört der Spaß aber auch mal auf hier. Oha, Ehre verletzt. Jetzt muss die Zeit erstmal aufgeholt werden und zwar indem wir eine ganze Wagenlänge sparen. Was ein Held. Nicht zu vergessen im kurvigen Bereich, wobei das hier sogar fast noch akzeptabel ist. Eben hatten wir die ganze Zeit Gegenverkehr, da ging es sowieso nicht. Später war noch irgendeine bescheuerte Aktion, die ich jetzt aber nicht mehr mit reinnehme. Man hat halt auch mal jeden schresten Tag. Also das ist einfach so. Ach, was ich unbedingt noch sagen will. Ja, das liegt mir wirklich schon lange auf dem Herzen. So, und habt da richtig geantwortet. Also, weiß ich ja gar nicht, aber einige von euch bestimmt. Ja, wahrscheinlich sogar die allermeisten. Die letzten Verkehrszeichen, die wir uns angekickt haben, das war 103 minus 10 oder Strich 10 Kurve links und auch die 103 Strich 20 Kurve rechts. Ja, das ist halt einfach nur, Achtung, eine gefährliche Kurve. Je nachdem, in welche Richtung einfach, ne, das ist ja klar. So, dann haben wir jetzt aber mal eine theoretischere Frage. Ne? Jetzt geht es hier nicht immer nur um Verkehrsschilder. Ich will jetzt mal wissen, wie ist denn das, wenn ich jetzt an einer Kreuzung ankomme? Die Frage hatten wir früher schon mal, aber wir haben auch immer neue äh, Führerscheinanwärter. Ja, ich, ich will jetzt quasi also gerade eine Kreuzung befahren, ja, da ist die Ampel aber aus, da stehen äh, Polizisten und da sind aber auch Verkehrsschilder. Was beachte ich denn jetzt als erstes?